Hallo, wir sind wieder zurück, gut gestärkt, wir haben gegessen, für euch sind vielleicht ein paar Tage vergangen, für uns wahrscheinlich nur ein paar Stündchen. Wir haben uns noch das zweite Halbfinale vorgenommen, sogar die Bewertungen sind wir schon durch. Wir wissen also, wer weiterkommt. Oder auch nicht. Da ist schon jemand ein bisschen pissig auf mich, aber das ist mir scheißegal. Ja, wie geht's jetzt weiter? Wir machen erstmal 10 Songs vom zweiten Halbfinale. Richtig. Und weiter? Wie weiter danach machen wir die nächsten 10 Songs? Also 9 Songs. Neun, genau. Ja, da ist einer anscheinend noch eingeschnappt, weil er weiß, dass einer seiner Lieblingssongs bei mir voll verkackt. Aber das ist jetzt auch egal. Ja. Jemand, der Russland nicht bewertet, das ist sowieso schon mal hier unten durch. Ich hab's ja bewertet. Aber ja. nicht, aber da kommen wir gleich zu. Jedenfalls gehen wir jetzt ans zweite Halbfinale ran. Und da startet jetzt mit Irland Brandon Murray mit Dying to Try. Und viel Spaß. Ja, hier haben wir Brandon Murray für Irland. Äh, ein süßer Ire sehr sympathisch. Ja, der einen schönen love -Song singt, aber auf der Bühne wahrscheinlich nichts zustande kommen wird. Das kann sein. Also es ist halt ein typischer Boygroup junge Ja. Und gut, ich habe ihn noch relativ gut bewertet, weil also ich finde die Nummer an sich nicht schlecht. beginnt halt recht ruhig. Er hat halt eine recht hohe Stimme, die, wie ich finde, aber zu dem Song passt. Ich finde, es gibt Songs, wo er einfach Hoch geht und wo es aber nicht passt, aber jedenfalls passt es einigermaßen zur Loma. Also, ich habe ja ein Interview von ihm gehört und seine Sprechstimme ist deutlich besser, wärmer, tiefer als sein Piaule. Entschuldigung, das hört sich an, als hätte ihm jemand in die Eier getreten. I'm dying to try because uh, I have a Ei, Oder was? Ich finde das Lied sogar noch relativ gut. Ich finde das. Auf das Interview, was du beziehst aus der BBC, da finde ich das schlimm. Ja, das auch. Wir sind allgemein schlimm. Also ich finde, diesmal geht es einigermaßen. Ich habe ihn diesmal relativ gut bewertet. Also mich passt es nicht. Wie also, gesagt, ja, ich finde die Sprechstimme tiefer und schöner. Ja, und wie du schon sagst, so eine typische Boy-Group-Stimme vor dem Stimmbruch eher. So die ganzen kleinen Mädels. Ah, ich muss gerade mal gucken, wie das mit vorne weiß. So interessiert er mich. Und die ja. Musik ist langsam ohne Pep und Lama Song. Entschuldigung, das packt einen doch nicht. Das schläft dort nicht ein. Ja? Wenn ich nicht einschlafen kann, höre ich mir das gleich an. Wobei, to try. Äh, wobei bei dem sein Gejaule äh, äh, klingeln die Nachbarn und wollen mich erschießen. Äh, wie gesagt, ich habe einigermaßen gut bewertet. Für mich ist es ein halbwegs noch mittelmäßiger Song. Wahrscheinlich ich bei nicht weiter. Was könnte passieren? Ja. Wer weiß. Dann können wir ja zum nächsten Song übergehen. Vielleicht sind wir uns da ja einiger. Wen haben wir denn da? Dänemark. Mit? Anja Niesen? Niesen? Niesen? Niesen. Ja. Niesen. Mit? Where I am! Ich weiß. Was? Ich habe mich ins Spiel drin geredet. Egal. Was wolltest du sagen? Wo ich auch immer gerade bin. Ach so. Ja. Wo auch immer er gerade ist. Wahrscheinlich ein bisschen <lacht> zu weit weg. Dann gehen wir jetzt ab. Bis dann! Ja. So, diese sehr sympathische junge Dänen, oder ich weiß nicht, ob ich jung war, ich habe jetzt auch zu so den jungen gesagt, die ihre Soft -Pornos, äh, perfekt zur Musik präsentiert. Also der Song ist ein Softporno. Ja, mehr kann man da eigentlich, also ich jetzt nicht dazu sagen. Ja, ich habe auch nicht so richtig viel dazu. Ich finde, das ist ein mittelmäßiger Song. Mhm den man irgendwie, nachdem man ihn gehört hat, auch gleich wieder vergessen hat. Ja, es außerdem gekreift ist vielleicht noch so halbwegs okay, es ist halt Durchschnittsmusik wirklich so ein totales Maß. Ja, also es fällt null auf, du kannst dir den Song nicht merken. Ähm. Ja. Durchschnittsmusik. Das war ja ganz schnell. Dein muss, Song ich glaube, ja, das ja, war eine viel. der schnellsten Bewertungen, die wir jetzt hatten. Gehen wir doch zu... Ungarni, wirklich dabei mit Borigo, was Herkunft bedeutet. Dann gucken wir mal, wo er herkommt. Dieser sehr sympathische Ungar singt über seine Herkunft und vertrauenslos seinen Glauben an Gott. Ja, was gibt's da noch mehr zu sagen? Also ich finde den Song erstmal sehr gut, weil er in der Ungarisch gesungen wird, also in der Fremdsprache. Genau. Äh, es ist ein, er hat eine sehr coole Stimme, wie ich finde. Mhm. Insgesamt der ganze Song ist relativ cool, ist halt auch ein bisschen östlich angehaucht. Dieses Yala Yala da, mhm. du weißt was ich meine, ihr wisst, was ihr meint. Und was ich richtig cool finde, ist dieser Rap-Teil, der noch am Ende kommt, den ich auch relativ cool finde. weil mir fällt es online ganz ganz weit oben. Ich weiß nicht, was ich das noch sagen soll. Super Stimme, Ungarisch passt super. Also ich weiß nicht, also dieser Song der packt mich voll, auch vor so allem seine Stimme und dieser coole Folklore-Hit mit Dance-Hit gemischt. Also dann noch die Geige dazu. Perfekt. Also für ge Geige. Was? Bei dir muss es immer nach der ersten Geige gehen. Nein, aber Gitarre geht auch. Da kommen wir glaube ich gleich <lacht> noch zu. Also auf jeden Fall Ungarn ganz, ganz weit vorne bei uns beiden. Hey, wir sind uns einig. Ein Top-Hit. So, dann... Oh ja, jetzt kommen wir zu unseren Lieblingen. Ein Flop-Hit. Hallo? Verrätst du schon so viel, du blöde Kuh? Entschuldigung. Ja, also unser absoluter Lieblingshit. Ja, der kommt jetzt. Und zwar ist das OG aus den Niederlanden mit Lights and Shadows. Und was für Licht und Schatten es da gibt. Das seht ihr in dem Video, wenn ihr das gleich anklickt und hört es von uns gleich. mit gleich! Ja, hier haben wir einen schönen Love Song mit Engeln, der zu den drei sympathischen Damen vom Kirschenkorb passt. Ja, und im Video ist ein Hügel. Moment, in den Niederlanden gibt es Hügel? Wusste ich gar nicht. Wo haben sie den gedreht? Ähm, ich weiß es nicht. Gibt auf jeden Fall, Wald oder auf so? jeden Fall ist da Wald. Gibt es so viel Wald in den Niederlanden? Ich weiß es nicht. Gibt es ja noch Tulpenfelder? Klischee! Ich dachte, da gibt's es Hanffelder. Ja, Hanf bestimmt auch, weil sonst kannst du den Song nicht ertragen. Ach so. Ja. ja. Ich dachte, für Hanf und LSD wären andere Bands schön. Aber okay. Ja, dann hatten wir ja schon den LSD-Song. Ja, also kommen wir jetzt zurück zu diesem wunderschönen ja. niederländischen Beitrag. Ich habe nur einen tollen Satz dazu aufgeschrieben. Ein G girlband giole kunterbunt gemischt. Please cry no more. Weil ich glaube, cry no more kam bei ihm auch im Text drin vor. Und deshalb, please cry no more. weil das kam im Text drin vor. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall ist es in dem Song so, dass da, ich glaube, eine von den drei kann einigermaßen singen, hat auch eine annehmbare Stimme. Aber die zwei anderen übertönen das halt so extrem mit ihren grausamen Stimmen, dass äh, man es einfach nicht anhören kann. Da reicht auch nicht, dass sie so sind. Gartis, ja. Sie stehen halt auch wie so drei Baumstumpfe, Stumpfe, Stumpfe, wie auch immer, im Wald rum. Ein Stumpf, zwei Stumpf. Ja, Drei genau. Stumpfe. Auf jeden Fall, Hände so direkt am Körper, bewegen sich kein Stück. Ja doch, auch gehen sie so hoch, als würden sie beten. Ja, das ist aber doch alles, was sie machen. Ansonsten stehen die da wirklich stocksteif. Ja, wie im Kirchengor. Da darf sich auch ja. nicht viel bewegen, ne? Der liebe Gott, können da ja auch was Böses erkennen. Aber wie soll das denn auf der Bühne aussehen? Stehen die ja auch so? Bla, bla, light and shadows oder was? Ja, das ist halt vielleicht von den Lichteffekten Licht, aber ansonsten ist nur Schatten. Ja, ich also sehe. Also der Song, der passt ja, also die Musik, die passt ja noch so gut, aber das reißt jetzt nichts. Ich würde sagen, dass das ist ein ziemlich dunkler Auftritt für die Niederländer und dann sehr kurzer Auftritt. Also ein noch mittelmäßiger Song ist das für mich. Bei mir ist der Fire eigentlich nach unten. <lacht> aus wie ein paar blaue. Ja, egal. <lacht> Kommen wir weiter zu oh Gott. Ilianka featuring Alex Florea mit Jodel it. Jodel und Juliudu. Bis <lacht> <lacht> <lacht> gleich. Rumänien. Diese beiden sympathischen Rumänen, also ich finde sie wirklich sympathisch. Ja, die jodeln sich glücklich, das, darum geht es in diesem Song, wenn es einem schlecht geht, soll man jodeln, aber ich jodel' mich nicht glücklich. Und dieses, dieses Disco-Gebalze, dieser Paarungstanz, was die da vorführen, das ist eine comedy Ja, da kannst du auch Gildo horn. Gildo hat euch lieb, Warte, hat dude da hinpacken, das ist genauso lustig. Ich glaube da hat einer, ein, einer einfach die Botschaft nicht verstanden von dem Song. Ja schon, aber mir geht da nix. Ich hasse Jodeln. Ich finde, dass der, der Jodel-Teil von ihr gar nicht so gut. Ich finde aber den Rest des Songs Hammer. Ich, ich finde ihn verdammt geil. Seine seine Stimmefarbe und alles. Was? Ist was an Ohren? Und ich finde halt auch, dass sie einigermaßen sehen kann. Also ich finde den Song ziemlich genial. Man kann sich natürlich, das ist ein Song ist ziemlich stark polarisiert, aber ich finde ihn geil. ihn sind anscheinend nicht so geil. Also du kannst ihn zu DSDS zum Dieter schicken, ja? Da würde er dann irgendwie sagen so, meine Güte, meine Mülltonne sind besser als du, ja? Oder, äh... Dann haben wir halt einen unterschiedliche Meinung. Meine Hose kann besser singen. Ich werde trotzdem sagen, dass der ins Finale kommen wird. Das kann von mir aus... Also ich finde den Song ziemlich sehen. gut. Und das Einzige, was sie kann, ist jodeln. Ja, wenn die anfängt zu singen, da fällt mir auch alles aus dem Gesicht. Ja, das ist deine Meinung, aber nicht meine. Ja. ja es ist definitiv aber ein guter Rocksong, der aber durch den Gesang leidet, finde ich. Und deshalb habe ich nur drei Pünktchen zu vergeben. Ja, bei mir geht der Fall nach oben. Ich finde anscheinend sehr heiß. Das habe ich nicht gesagt. Ich finde aber, dass er gut singen kann. Okay. mit Claudia Faniello und ist Lee Oh, hab ich das Y vergessen aufzusehen Heißt ja auch atemlos, nämlich atem Atemlos durch die Nacht Entschuldigung, da schreibe ich mir noch das Y dazu Ja, das habe ich vor lauter atemlos äh, total vergessen Ich habe ja zu viel gejodelt gerade Du kannst nicht jodeln Das heißt jodaldi Okay, wir sind dann auf der nächsten Insel, auf Malta. Richtig. Und bis gleich. Kommen wir zu... Ja, was sagst du zu Malta? Äh, Standard, nichts Besonderes. Guter Gesang, relativ ruhig. Aber packt mich nicht wirklich. Ein trauriger Song mit Standard Performance. Absoluter Durchschnitt. Gute Stimme in allen Laden. Ja, packt mich auch mit Video überhaupt nicht. Ne? Also, also nichts, keine wirklichen Höhen, keine Tiefen, nichts, was irgendwie raussticht oder so, sondern einfach ein normaler Song. Ja, das Video hat ja was, ne? Das, das läuft rückwärts. was ist das hier, ne? Das müsste das sein. Wenn nicht, äh, haben wir jetzt Pech gehabt und bewerten gerade was anderes äh, mit einem guten Video, aber ich finde es trotzdem noch ein guter Song. Bei mir ist es Durchschnitt. Und das ist bei meinen Songs auch relativ schlecht, aber so dafür. Okay, das war ja sehr schnell. Kommen wir zu Mazedonien. Richtig und Jana Borscheska mit Dance Alone. So, nachdem uns gerade der Fernseher kurz angesprungen ist, warum auch immer, von Geistern. Und das um die t 2. Aber Ausbruch die, die Fernbedienung auf dem Tisch, also ja, da liegt ja auch mein Schlüsseltasche, die ist auf. Wahrscheinlich hat ich habe das da irgendwie gerade so die Erdanziehung so gemacht, so komme ich mal mal den Fernseher an. Aber da haben wir trotzdem immer noch einen traurigen Song einer älteren Dame, einsamen älteren Dame wohlgemerkt, die ja ihr Leben in der virtuellen Realität noch einmal aufblühen lassen möchte. So sehe ich das, wenn ich das Video sehe und auch den Song so ein bisschen interpretieren würde. Also das Video geht natürlich schön auf die ältere Dame ein. Ich denke aber, dass das Video allgemein um Menschen geht, die einsam sind und nicht das bekommen, was sie eigentlich haben wollen. Zum Beispiel einen Partner auch jüngere Frauen sein. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Aber im Moment halt gehe ich halt nur auf das Video ein und daher passt das Video eigentlich ja. sehr gut. Also es hat sie hat eine gute Stimme in allen Lagen, nur halt das Problem ist, ohne das Video kommt diese verzerrte Stimme halt überhaupt nicht über. Ne? Diese verzerrte ja. Stimme soll die Realität darstellen und wenn sie in der virtuellen Realität ist, hat sie halt diese Verzerrung nicht mehr. Und das weiß ich nicht, ob das auf der Bühne dann so rüberkommen wird. Das wird schwer. Da könntest du recht haben. Und deshalb gab es bei mir auch Abzug von Punkten. Ich finde, der Song ist auch nur durchschnittlich. Ich habe das zwar dauernd Ohrwurm von, aber ich finde ihn deshalb nicht gut. Ich sehe gerade, das ist Elektropop der 80er Jahre. packt mich etwas. Ne? Okay, was ich eher gesehen habe, mir war klar, dass Elektropop war, aber dass ich halt dann auch drei Punkte gegeben habe, also äh, unter ferner Liefen. Obwohl ich auch einen Ohrwurm davon habe, ja, den ich ja. eigentlich gut finde. Nur halt mit diesem komischen Verzerrer, was überhaupt... Ja. Ich packe das dann halt irgendwie... Ich schon. Dann kommen wir jetzt zu unserem absoluten Lieblingsthema. Ja, das das wir jetzt ansagen. Wir kommen jetzt zu Russland. Äh, du musst mir kurz sagen, ob sie heißt. Juliana Samoilova. Samuel, ich hoffe, das habe ich jetzt gerade richtig ausgesprochen. Ich hatte lange kein Russisch mehr. Ich hatte noch nie Russisch. Flame is burning. Schaut es euch an und bis dann. ja, hallo. Unrasiert, müde und ein bisschen noch erkältet. Danke an Markus, dass du mir die Erkältung mitgegeben hast nach Köln. Und dann auch ohne Markus, denn er muss lernen für seine Abschlussprüfung, die jetzt ansteht. Von daher viel Erfolg, auch wenn du mir hier die Erkältung mitgegeben hast. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, dass Russland dieses Jahr definitiv nicht bei dem ESC dabei sein wird. Und das ist dann ja, auch eher wahrscheinlich, dass da nichts Neues kommt. Wer halt mehr Infos haben möchte, ja, der soll halt einfach mal gucken, was er so findet. Auf der ESC-Seite wird er wahrscheinlich nicht so viel finden, weil solche politischen Sachen immer schön rausgehalten werden. Auch Skandale, das muss halt alles ja, Friede, Freude, Eierkuchen sein und das ist halt das Problem der EBU. Die halt versuchen möchten, mit viel Druck irgendwas halt zu erpressen, wie zum Beispiel jetzt auch den Auftritt der Russin. Und am Ende hat die Ukraine gesagt: So, nein, wir lockern unsere Gesetze nicht. Finde ich auf der einen Seite gut. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich halt schade für sie, wobei der Song heute auch beim Song Shake, nicht bewertet wurde, auch nicht so gut in den Kommentaren wegkam. Aber damit komme ich auch nachher zu. Ich gucke mal, ob ich euch dann noch was verlinken kann. Guckt einfach mal unten in die Infobox. Was haltet ihr davon? Ich werde davon auf jeden Fall auch nochmal ein Video machen, jetzt nicht nur rein wegen EC, auch noch wegen anderen Events, bei denen es ähnlich ist. Ich bin auf eure Kommentare gespannt, lasst doch auch noch ein Abo da, wenn ihr gerade mal hier seid. Jetzt noch viel Spaß mit dem weiteren Video und ja, dann. Tschüss! Jetzt kommen wir zu Russland. Möchtest du jetzt vor sagen? A. Ich finde sie sehr sympathisch. B. Der Song passt super zu ihr. Vom Text her, biografisch, alles super genial. C. Warum auf Englisch? Das tut mir echt leid. Wer hat ihr gesagt, sie soll auf Englisch singen? Das, das ist ein ist typisches ESC-Phänomen, das sich die, vor allem die Ostländer denken. Oh mein Gott, wir können das nicht in unserer eigenen Sprache zum Beispiel Russisch singen, sondern wir müssen das auf Englisch machen, damit die anderen das auch verstehen. Das ist wirklich, das war ziemlich das, wo ich sage so, oh mein Gott, bitte, liebe ähm, Juliana, sing auf Russisch. Das hört sich so schlecht an. Nichts gegen das Englisch, das du kannst, aber singen, ist es bestimmt nicht gut. Aber singen kannst du es bestimmt nicht gut. Ja, der Song allgemein finde ich auch, ja, unterirdisch und, ja, ist er definitiv, leider. Das, was was ich halt dann noch so zu sagen habe, also vor allem, wenn sie singt, Flame is Burning, ist, finde ich den Song extrem schrecklich. Das ist halt das, wo ich sage, und mein Fazit ist, einfach nur vor Proportation Russlands und daher werde ich diesen Song auch gar nicht bewerten. Weil am letzten Tag rausbringen... das haben aber einige gemacht? Ja, aber so richtig provokativ jemanden hinzusetzen, von dem sie wissen, die darf lauten den ukrainischen Gesetzen gar nicht einreisen. Ja. Dann noch einen hier auf, sorry, Mitleidsbonus zu machen, weil sie Rollstuhlfahrerin ist. Das finde ich sowas von asozial. Sie ist eine gute Sängerin. Und ich hätte ja auch viel Glück gewünscht, nur unter diesen Bedingungen finde ich das, dass dieser da voll reingerissen wird und dann einfach jetzt nur verbrannt wird. Das ist so scheiße. Aber zu den Rollstuhlsachen muss man halt aber auch noch sagen, dass Motto dieses Jahr ist Celebrate Diversity. Feier die Verschiedenheit oder den Unterschied, wie du das mal so willst. Ja. Deshalb passen da eigentlich Rollstuhlpaarinnen hundertprozentig rein, weil du sagen kann, hey, die ist jetzt behindert, aber sie ist glücklich mit ihrem Leben und sie nimmt an ihrem Leben teil. Und es wird nicht irgendwie, zieht sich zurück oder so. Ja, das finde ich ja auch gut. Wenn sie singt und mit der Mimik und den eingermaßenen Gesten, die sie noch machen kann, das kommt so authentisch rüber. Auch dieser Text. Ja. Ich merke richtig, dass wirklich die Flamme in ihr brennt fürs Singen. Aber was Für da nicht. wirklich gerade abgeht, vor allem auch mit der EBU, die sich erdreistet, ja. Als kleine fissige Broadcast-Union einem Land zu diktieren, dass die bitte schön ihre Gesetze im Wind schreiben. Ja. Und zu drohen, dass man sie dann äh, beim nächsten ausschließt. Mal ausschließt. Ist, Vielleicht sogar schon beim Visum ausschließt. Das ist asozial. Sorry. Ja. Also dann würde ich definitiv auch den ESC boykottieren. Nur das Problem ist, da hat doch keiner die Eier für. Oh mein okay. Gott, das muss alles unpolitisch sein. Bloß nichts wagen, wo was äh, ist, ne? man könnte ja anecken. Man muss halt auch überlegen, welchen Einfluss Russland haben könnte. Es sei jetzt nicht, aber Russland wird wahrscheinlich von den anderen sein. Ja, dann schmeißt halt ähm, Deutschland, äh, Italien, Großbritannien, Spanien und Frankreich halt noch mehr in den Pott. Ja. Sorry, da habe ich kein Problem mit. Und das ich finde das im Moment, das ist das asozialste, was die EU machen kann und ihre Tante da an der Spitze, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt, weil ich nicht so so am ja. Ja. Die ja. Es ist halt das schon. Es ist halt schon ziemlich krass. Also alle von der EBU machen momentan die Ukraine dafür verantwortlich, dass die Ukraine schuld sei. Dabei ist es ja Russland. Russland hat am letzten Tag jemanden veröffentlicht, der nicht in die Ukraine einreisen war. Und das war ihnen bekannt? Das war ihnen bekannt. Von daher ist das Bullshit. Okay. Meine, die werden wahrscheinlich Seite sagen: Hey, die darf doch in die Krim rein, was ist ja russisch. Es wird ja zu Russland, also ist russisch annektiert. Deshalb kann die ja kann hin und sagen: Kannst du sehen, wie du willst? Ne? Ja, natürlich. Völkerrechtlich ist es für mich immer noch Ukraine. Natürlich. Wegen den Gesetzen, rein ja. laut Abstimmung, würde ich natürlich auch sagen: Okay, die haben eine Abstimmung gemacht und sagen: Wir wollen zu Russland. Würde ich auch so finden. Aber es gibt halt auch Gesetze an, die ja. ich halt nun mal auch... Wenn man, halt, wenn man halt als Russin in die Ukraine möchte, sollte man sich sowas natürlich nicht erlauben. Ja. Und da ist sie halt jetzt leider nur ein Spielball und das finde ich... Ja, das ist traurig für sie, weil sie ist ja eigentlich ja. eine ganz normale, liebe Person. Ich glaube ja. auch nicht, dass sie politisch irgendwie aktiv ist oder so. Also ich finde sie sympathisch. Ja. Ja, aber da fällt Leider die Wertung raus und ich habe ja selbst eben die Wertung noch mal gemacht. Sie wäre bei mir wahrscheinlich auch gar nicht weitergekommen, ah, wegen dieser, weil es auf Englisch ist und ich den Song so nicht toll finde. Da hilft auch nicht die Ausstrahlung, die Diversity, ja. wirklich diese pure Freude, die sie ausstrahlt. Da hat, ich weiß nicht, wer ihr den Song geschrieben hat. Das sind die EU selbst. Und das ist einfach nur glaub, politisches Kalkül. Und daher, liebe EBU, da gehört jemand anders abgeschafft. Nicht die Ukraine, die wahrscheinlich viel weniger in den Geldtopf reinpackt als ja. jemand anderes. Aber egal. Wir haben jetzt unsere Meinung gesagt. Wie gesagt, bei mir ist ja. Russland auch nur Durchschnitt. Man muss ja eh abwarten, was passiert, ob Russland dabei ist ob ukraine dabei ist wer dabei ist wer rausgeht keine ahnung was da noch so passiert man wird sehen auf jeden fall ukraine bleibt bei ihrer meinung und sagt dass hier gesetze gebrochen wurden und nicht einreisen lassen wollen man muss abwarten was in den nächsten wochen passiert einmal gehört dass die EU sagt wir akzeptieren und respektieren ja eure gesetze aber Sie drohen euch mit boykott ja, das ist sowas wie, ich hab da nichts gegen Ausländer, aber ja, sie nehmen uns die, die Arbeitsplätze weg. Ja, weißt du die, kannst du, die EDU kannst du mit der AfD richtig. und mit Le Pen und mit allen, mit weil das in der Tüte packen und draufhauen und du kriegst überall den gleich gefüllten Scheiß raus. Entschuldigung, wenn, wenn ich das jetzt hier so mal richtig politisch sage und alle sagen, oh Gott, das muss alles unpolitisch sein, dazu gibt es sowieso nochmal ein Thema... Was ich da bearbeite in einem anderen Video. Und ja, das geht gar nicht. Die EU ja. soll dann, wenn sie sagt, sie ist unpolitisch, die Fresse halten und sich an die Gesetze halten. Und wenn Russland meint, sie müssten die Gesetze Versstoßen. extra verstoßen, provokativ sogar, ja, dann ist es nicht die Ukraine schuld. Richtig. Ja. Die Russen haben genug Künstler, die sie da hinschicken können. Ja. Auch wenn die Ukraine vorher meine schwarze Liste geschickt hat, so. ja nicht gerade gemacht. So sind halt zwei länder die aktuell im krieg miteinander sind die werden sich wahrscheinlich nicht so gern ja, interessiert aber die, die, die, die wenn sie hauptsache das geld fließt und so können sie können sich mehr wie die aber die, die, geld die, die will möglichst reibungsfreien contest haben und den wird sie in der ukraine nicht bekommen ja und da bin ich auch mal gespannt wie es weitergeht aber du hast ja auch schon was neues gehört dass wir eigentlich dabei bleiben wollen ne? also die ukraine hat gesagt dass die Österreich also da nicht einreisen lassen wollen aber gehen wir jetzt mal zu einem anderen land hüpfen wir einfach mal über die grenze in die alpen und erstmal mal ein bisschen -Törte, nicht die naht dann trennt und zwar running on air aus Österreich dann kommen wir jetzt mal zu schön die, ja. darf ich mit Österreich einstellen? Ja. So, Markus, was fällt dir denn zu diesem netten Nathan ein? Also erstmal muss man dazu sagen, er wollte auch beim deutschen Vorentscheid mitmachen, wurde aber auf Anraten von der N von NDR dann nach Österreich übergeschickt. Die haben gesagt, also NDR hat gesagt, bei Österreich wäre er besser und ja besser aufgerufen. Und hatte bessere Chancen als beim deutschen Vorentscheid. Mhm. Ja, dann wurde er auch... Bevor der deutsche Vorentscheid überhaupt zu Ende war, schon beim österreichischen Vorentscheid nominiert und äh, festgeschrieben, sollst du sagen. Hat er gewonnen, das Gesetz? Es gab ja keinen Vorentscheid, er wurde nominiert. Och, das ist ja langweilig. Richtig. Das ist ja so, als wenn du hier sagst: Hey, wir schicken Savior Night Das ist ein anderes Thema. Ja, aber genauso kacke. Ich finde, Länder ohne Vorentscheid sind für mich langweilig. Da brauchen das wir gibt auch. aber keine... viele Länder, die keinen Vorentscheid haben. Ja, finde ich langweilig. Hallo, die Fans sollen abstimmen und die Fans stimmen ja auch im Finale ab. Ja, außer in manchen Ländern wurde dann die Jury, also in ganz vielen Ländern dieses Jahr hat die Jury eigentlich die Entscheidung getroffen. Selbst, Selbst wenn die, die Zuschauer abgestimmt haben. Oh, dazu kommen wir später noch bei den Big Five. Ja, ich finde es ein sehr sympathisches Kärtchen. Singt über ein Aufmännchen mit masochistischen Zügen. Ja, das musst du auch mal erklären. Drück mich runter, ich werde trotzdem wieder aufstehen, so nach dem Motto. Drück mich runter, drück mich runter. Wobei das mal kann man natürlich auch anders interpretieren, weil er ist ja gerade am Berg steigen und er will ja diesen Berg erklimmen und da wird der Sauerstoff ja weniger und deshalb wird er wahrscheinlich von dem Sauerstoff erdrückt. Wollen wir jetzt bitte schon nicht von diesem Video rennen, wo dieser Tollpatsch <lacht> die Karte falsch rumhält, dann voll in die Fresse in den Schnee rein <lacht> und zufälligerweise steht direkt jemand nebenan und hilft ihm hoch. Weißt du was? was ist das denn für Quatsch? Wer, wer drehten bitte schon so ein Video? Die Österreicher. Die haben auch LSD genommen, ne? Die ja, haben also auf jeden Fall einen Knall, ne? Ja, live ist es auf jeden Fall gut, ist er smart. Aber. Ja. Wenn ich jetzt böse werde, in Österreich kann man nie was Gutes. Aber. Das war jetzt böse, kommen wir wieder zu Nasdaq. Ja, Trend. also, der Sang ist halt eine durchschnittliche boy, boy Gruppe. ja. Aber ja. also boy Moment, jetzt hast du mich total durcheinander gebracht. Also, eine durchschnittliche boy stimme hat er. Punkt. Ja. Eig ja. Eigentlich singt er gar nicht so schlecht, aber der Song ist einfach miserabel. Das ist durchschnittlich, nichts Besonderes. Ja, der Song ist einfach mega schlecht ausgewählt und ja, nichts Besonderes. Ein mittelmäßiger Song bei mir, herzlichen Glückwunsch. Ein absteigender Ast. Kommen wir jetzt zu dem letzten Song für heute, nachdem wir uns ja eben schon so aufgetrieben haben, beziehungsweise jetzt für diesen Teil, und zwar ist das Platz 10, Sehr Nummer 10. Jetzt ist es hier unser Platz 10. Achso, es also ist Nummer 10, Serbien. Scheiße. Dankeschön. Diana Bogicevic. Bogicevic, glaube ich. Ja, ich und mein Osteuropäer sind so gut. Nicht gut Deutsch. Ja. Ja. Nicht gut Osteuropäisch. Genau. Und Egal. dann, bis gleich. Ja, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Also, bei mir ist Serbien einer meiner Top-Favoriten mit, oder nicht top also eine meiner Favoriten auf jeden Fall. Ich finde, sie hat eine sehr schöne Stimme. Ähm, ich finde, der Song ist sehr gut aufgebaut, so vom gesamten Ich weiß nicht, mhm. ob du noch was zu sagen kannst. Ja, ich finde es ja sympathisch, singt über Herzschmerz, singt in, sitzt in so einem komischen Ring, der von der Decke oder vom Himmel hängt. Und dann gibt es noch so ein paar Zappel, was da so nebenbei ist, was eher so gar nicht passt, aber ansonsten ja, volle, tolle, powervolle Stimme. Die Musik ist stimmig, gut, packt mich und der Teil mit dem Geigen ist super. Ja. Jetzt Kommst du hier mit oh, Geigen? Die Geigen müssen nicht dabei sein. Ja, finde ich egal. Aber ich finde sie hat auch einen sehr hohen Wiedererkennungswert von der Stimme her. Und äh, sie bringt Erfahrung mit auf die Bühne. Das merkt man aber auch, merkt man auch, dass sie schon eine gewisse Erfahrung hat als Künstlerin. Und wir haben sehr auch viele junge Künstler, das ist vielleicht nicht so schwer. Auf jeden Fall, Daumen hoch für mich, mit ganz oben dabei. Für mich ein guter Song und wird So, da sind wir jetzt bei Israel bei... Ich dachte wir machen jetzt einen Cut. Ach so stimmt ja schon, <lacht> Entschuldigung. Ja, so schnell geht er wieder, meine Güte, ich wollte direkt weitermachen. So. Ja, bei uns kommen äh, <lacht> irgendwo Nachbarn, also nicht bei uns, aber bei dir ist auch egal. <lacht> Ja, bevor die jetzt uns äh, die Bude stürmen, weil wir wahrscheinlich äh, draußen. Wir wollen uns jetzt zusammenkloppen oder so. Also. Das kann passieren. Wenn ihr dazu natürlich auch eine Meinung habt, schreibt sie in die Kommentare. Daumen nach oben, Abo, wäre auch nicht schlecht. Und wir freuen uns über eine gute Kommunikation. Keine Russen. Um Hallo? Also ihr könnt natürlich auch schreiben, aber unten fertig machen. Ja, weil das ist alles persönliche Meinung. In diesem Sinne. Meinung. Ja. Es geht ja eigentlich nur, dass die Politik missbar war, aber die Sendung sind geil. Naja, geil nicht. war sie jetzt auch nicht. Der Song war jetzt nicht so gut, oder? Ja, aber ansonsten sind die super. Also einigen wir auf Jodelet, ist der beste Song, den es gibt. Da können wir uns auch einigen, oder? Ich gehe jetzt mal kurz kotzen. Bis gleich. Jodelet!